In dieser Übungsaufgabe sollen die zuschlagssätze ermittelt werden, eine klassische Aufgabe der Kostenträgerrechnung. Der Betriebsabrechnungsbogen der BRB ist noch nicht ganz vollständig ausgefüllt. Wir müssen noch die Kosten für Wasser und Instandhaltung auf die Endkostenstellen umlegen. Insgesamt liefert dann die Kostenstellenrechnung folgende Zahlen 62.000 Einkauf, 420.000 Dreherei, 333.000 Fräserei und 217.000 Verwaltung. Für die verursachungsgerechte Zuordnung dieser Gemeinkosten zu den Kostenträgern sind Schlüssel erforderlich. Und diese Schlüssel sind die Gemeinkostenzuschlagsätze. Für jeden Schlüssel haben sich Bezugsgrößen etabliert. Für die Kostenstelle Einkauf ist diese Bezugsgröße die Materialeinzelkosten. Für die Fertigungskostenstellen sind die Bezugsgrößen die Fertigungseinzelkosten. Und für die Verwaltungskostenstelle ist diese Bezugsgröße die Herstellkosten. Die Herstellkosten sind die Summe der Material- und Fertigungskosten und betragen in unserem Falle 1,8 Millionen Die Gemeinkostenzuschlagssätze ergeben sich jetzt immer als Quotient aus den Gemeinkosten der Kostenstelle, dividiert durch die Bezugsgröße. Wir haben 25% Materialgemeinkostenzuschlagsatz, 80% Fertigungsgemeinkostenzuschlagsatz 1 in der Dreherei, 150% Fertigungsgemeinkostenzuschlagsatz in der Fräserei und der Verwaltungsgemeinkostenzusatzsatz beträgt 12